Hallo zusammen, in diesem Video gibt es einen Überblick über alle Kursbausteine in OpenOlat. Ich habe dafür einen Kurs eingerichtet, der mit dem sogenannten Strukturbaustein strukturiert ist. Das ist auch der erste Baustein, der Ihnen angeboten wird, wenn Sie im Kurseditor, ich gehe hier mal auf Administration Kurseditor, dann können Sie hier Kursbausteine einfügen. Das ist auch das erste, was Ihnen hier angeboten wird, ist die Struktur. Dieser Strukturbaustein kann sozusagen hier Ebenen einfügen, in diese Gliederung hier auf der Seite. Also ich kann hier, das ist ein Strukturbaustein, den habe ich Wissensvermittlung genannt und dann kann ich das eben hier so aufklappen. So, wenn wir jetzt hier bei Kursbausteine einfügen, draufklicken, dann sehen wir hier, es werden jede Menge Kursbausteine angezeigt und ähm, die sind untergliedert in diese Punkte hier, Wissensvermittlung, Überprüfung, Kommunikation, Kollaboration, Verwaltung und Organisation, andere. So, und jetzt habe ich einen Kurs eingerichtet, der einfach genau diese Struktur nachbaut anhand des Strukturbausteins. Sieht also so aus, dass ich hier dann alle Bausteine habe, die zur Wissensvermittlung gehören. Hier Wissensüberprüfung und so weiter. Und die Bausteine gehe ich jetzt kurz mit euch zusammen durch. Also wir haben hier als erstes bei der Wissensvermittlung die einzelne Seite. Das ist so ganz einfach, wenn ihr was schreiben wollt oder wenn sie was schreiben wollen, kurz begrüßen oder irgendwelche Erklärungen, können sie es hier per Editor direkt reinschreiben oder aber man kann auch Dateien hochladen ob das Bilder sind oder PDFs, Texte und so weiter. Dafür kann man die einzelne Seite benutzen. Dann haben wir den Ordner. Die einfachste Anwendung des Ordners ist natürlich, dass man selber Materialien hochlädt, die die Studierenden dann nutzen können für, zum Lernen. Man kann das Ganze aber auch so einstellen, dass auch die Lernenden, also die Studierenden, Sachen hochladen können. Dafür geht man im Kurseditor auf die Einstellungen und dann kann man sagen, wer alles ähm, dazu berechtigt ist, etwas hochzuladen. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar kann man auch äh, kollaborativ, also gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Das ist jetzt ganz neu in der Version 15 von OLAT mit drin. Und das funktioniert so, dass man hier auf Dokument erstellen geht. Dann kann man zum Beispiel ein Excel oder Word oder PowerPoint-Datei erstellen. Und dann erscheint das hier bei allen zum, zur gemeinsamen Bearbeitung. Und zwar funktioniert es dann so, dass man hier auf der Seite auf die Bearbeitung geht. Und dann kann man äh, das Dokument bearbeiten. Und je nachdem, wie man das eben für den Baustein eingestellt hat, kann nur der Kursbesitzer, also man selbst, das bearbeiten oder, wenn man es korrekt eingestellt hat, ähm, dass auch die Lernenden äh, hier Sachen uploaden können, dann können sie hier auch ähm, diese gemeinsamen Dokumente bearbeiten. Das ist also eine wunderbare Möglichkeit, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, ganz neu in oben ULAT implementiert worden. Übrigens, was auch ganz neu ist, ist hier oben, dass man die Benutzerrolle wechseln kann. Man kann also hier statt wie es jetzt eingestellt ist, Besitzer, kann man auch auf die Teilnehmenden-Ansicht wechseln. Dann sieht man, wie das Ganze aus der Teilnehmenden-Sicht ist und kann dann direkt kontrollieren, ob die Einstellungen so funktioniert haben, wie man das haben möchte. Ich habe es zum Beispiel so eingestellt, dass jetzt die Teilnehmenden auch die Dokumente bearbeiten können. Und das sehe ich hier auch direkt an diesem Symbol, was anzeigt, dass der oder die Teilnehmende das hier bearbeiten kann. Wenn das nicht so eingestellt ist, dann wäre da nur so ein Auge zu sehen. Und das würde dann bedeuten, dass die Person dieses Dokument sehen, aber nicht bearbeiten kann. Okay, Ich wechsle wieder zurück in meine Betreuerrolle, äh, Benutzer, äh, Besitzerrolle. Und äh, wir gucken uns die weiteren Bausteine an. Externe Seite. Das ist ganz simpel. Einfach eine Website, die man einbinden kann. Dann CP-Lerninhalt. Das ist auch so eine ähm, externe ähm, Lerneinheit, die man sozusagen integrieren kann. Ist also für den Start erstmal nicht so relevant. Und dann haben wir hier noch Podcast, Blog und Video. So, das ist im Prinzip selbsterklärend. Man kann da jeweils ähm, diese, so ein Podcast, Blog oder Video einbinden. Und es ist auch immer so, dass man entweder einen externen Podcast über die Website, also über die URL, einbinden kann oder eben selber was erstellen kann. Beim Blog kann man eben Einträge erstellen. Und beim Video ist es auch so, dass man über eine Website das erstellen, äh, einbinden kann oder indem man einfach das Video ähm, hochlädt hier noch im Monat. Soweit zur Wissensvermittlung. Dann kommt jetzt die Wissensüberprüfung. Der erste Punkt ist die Bewertung. Das ist so für ähm, externe Sachen, die irgendwie abgegeben wurden. Wenn man die bewerten möchte, dann ähm, kann man das hier rüber machen. Dann der Aufgabebaustein, den benutze ich sehr oft. Das ist äh, eine wunderbare Möglichkeit, ähm, Studierende eben Aufgaben erledigen zu lassen. Und man sieht hier jetzt erstmal einen eine Überblick und ich gehe einmal äh, hier dann für einen Teilnehmenden auf diesen Aufgabenbaustein drauf und dann sieht man hier, wie so ein Workflow bei der Aufgabenabgabe funktioniert. Man kann also den teilnehmenden Aufgaben zuweisen. Da kann man entweder dieselbe Aufgabe an alle zuweisen, die im Kurs sind oder an einzelne Leute unterschiedliche Aufgaben. Dann können die Studierenden die, das Ganze abgeben und dann kann man auch wieder es zurückgeben und Feedback dazu geben. Die Studierenden können eine überarbeitete Version abgeben, man kann eine Musterlösung hochladen und auch eine Bewertung. Schön ist aber, man braucht nicht alle diese äh, Punkte des Workflows abarbeiten, sondern man kann selber auswählen, welche Punkte man denn ähm, drin haben will in seinem Aufgabenbaustein und welche nicht. Ich zeige mal ganz kurz, wie das funktioniert, wenn ich hier auf den Kurseditor gehe und dann kann ich hier, also bin ich hier im Aufgabenbaustein und dann kann ich hier bei Workflow, kann ich jetzt die Häkchen setzen, welche Sachen ich drin haben will. Ich kann zum Beispiel sagen, nee, die Aufgabenstellung umgebe ich irgendwie anders den Leuten, die sollen das aber abgeben können und ich möchte aber die ganzen anderen Sachen nicht haben. Also keine, kein Feedback hier drüber geben, keine Musterlösung. Das mache ich zum Beispiel von irgendeinem anderen Wege und auch die Bewertung soll nicht über diesen Baustein funktionieren. So, Dann hätte ich nur noch die Abgabe und könnte das wunderbar nutzen. Die Studierenden geben dann die Aufgaben ab und nur ich als Betreuerin oder Betreuer sehe ähm, die Abgabe. Die anderen Studierenden sehen das natürlich dann nicht. Okay, gehen wir wieder zurück aus dem Kurseditor raus und schauen uns die weiteren Bausteine hier an. Wir haben die Portfolioaufgabe. Das ist im Prinzip dasselbe wie bei der Aufgabe. Man kann aber das Ganze jetzt ein bisschen komplexer gestalten. Man gibt also nicht einfach eine simple Aufgabe raus, sondern ein Portfolio kann aus mehreren Aufgaben bestehen und die Studierenden können das dann mit sogenannten Artefakten dann befüllen, so dieses Portfolio. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, erstellen äh, Sie jetzt ein, ein, eine, eine, eine Bilddatei, die das irgendwie darstellt oder erstellen Sie ein Video als ähm, Bearbeitung der Aufgabe. Und dann können die Studierenden das da hochladen. Ich zeige das hier mal ganz kurz aus der Teilnehmenden-Sicht. Und da sieht man jetzt hier, die ähm, Person hat jetzt diese Portfolioaufgabe hier schon abgeholt. Und also Und Wenn man da klickt, sieht man jetzt, wie das für die Teilnehmenden dann aussieht. Ich habe hier also einfach mal Beispielhaft ein paar Bereiche angelegt. Man kann innerhalb des Portfolios verschiedene Bereiche anlegen und innerhalb der Bereiche dann wieder verschiedene Aufgaben. So, Wenn eine Aufgabe erledigt ist und hochgeladen, sieht das so aus. Und wenn das jetzt noch nicht abgeholt wurde, so. Und wenn es gerade in Bearbeitung ist, so. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel mal draufklicke, dann sehe ich, okay, die Person hat jetzt hier die Aufgabenstellung und da kann er jetzt hier bestimmte Sachen hinzufügen. Ja. Also die Teilnehmenden können jetzt selber entscheiden, wie möchte ich denn jetzt dieses Portfolio hier befüllen. Möchte ich da jetzt eine Bilddatei hochladen, ein Dokument, was ich erstellt habe, Video und so weiter und so fort? Ja, also, sehr schöne Möglichkeit, wenn man ein bisschen komplexere Aufgaben erstellen möchte. Ich gehe zurück zum Kurs und wir gucken uns die Gruppenaufgabe an. Gruppenaufgabe ist eigentlich dasselbe Prinzip wie bei der Aufgabe. Einziger Unterschied ist eben, dass Sie jetzt nicht den ähm, einzelnen Teilnehmenden Aufgabe zuordnen, sondern eben äh, einer Gruppe. Ja. Ich sehe gerade hier, ich muss einmal zurückwechseln in meine Besitzerrolle damit wir das vernünftig sehen. Also ich habe jetzt hier verschiedene Gruppen und denen habe ich die Aufgaben zugewiesen. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann sehe ich wieder hier diesen Workflow, den wir vom Aufgabenbaustein kennen. Dann kommen die Tests und die Selbsttests. Im Prinzip ist das derselbe Baustein und hat dann nur ein bisschen unterschiedliche Einstellungen. Beim Test können, sie also, können die Studierenden das Ganze, den Test, den sie erstellen, ausfüllen und haben dann meistens nur eine Möglichkeit dafür und sie sehen dann personalisiert die Ergebnisse. Beim Selbsttest ist es ein kleines bisschen anders. Da haben Sie dieselben Fragentypen, können also den Leuten dieselben Art von, dieselbe Art von Fragen stellen, aber sie bekommen die Ergebnisse nicht personalisiert angezeigt, sondern nur aggregiert für die ganze Gruppe. Und Sie können den Studierenden auch eine Rückmeldung geben, also dass man jeweils ein Feedback gibt, ob die Aufgabe richtig oder falsch war. Und aus Studierendensicht ist es so, dass diese Selbsttests eben so eingestellt sind, dass man die beliebig oft durchführen kann, einfach als Übung sozusagen. Ich zeige mal ganz kurz, was es in dem Test da für Möglichkeiten gibt. Das ist sehr umfangreich natürlich, aber so als kleinen Einblick, was es so für Fragetypen gibt. Und zwar können Sie zum einen eben Single-Choice-Fragen stellen, wo nur eine Antwort dann richtig ist, die der Befragte dann hier im anklicken kann. Und dann gibt es Multiple-Choice-Fragen, wenn mehrere Antwortmöglichkeiten anzuklicken sind. Dann gibt es hier so richtig-falsch-Fragen. Matrix-Fragen, wo man also mehrere Aussagen bewerten kann, ob die jetzt zutreffen oder nicht. Drag-and-Drop-Aufgaben, wo man hier so hin und her schieben kann äh, auf die richtigen Lösungen. Dann hier nochmal richtig falsch. Dann gibt es Lückentexte. Ja, also wenn man jetzt äh, nicht nur Multiple-Choice machen will, sondern wirklich den Leuten die Möglichkeit geben möchte, hier was einzutippen. Lückentext, numerische Eingabe, auch sehr interessant, wenn man also Aufgaben gestellt hat, so irgendwie im mathematischen Bereich oder so wo Zahlen rauskommen. Dann können die Leute hier die Zahlen eingeben und dann auch, wenn man es als Selbsttest hat, eben direkt gucken, ob die Lösung richtig ist. So, Dann gibt es hier noch verschiedene Möglichkeiten. Hotspot, wo man dann irgendwelche Sachen anklicken kann. Da wird es ein bisschen spezieller. Freitext ist natürlich noch interessant, wenn man einfach die Leute einen Text verfassen möchte und dazu eine Rückmeldung geben möchte, kann man das auch darüber machen. Man kann auch einen Datei-Upload geben und so weiter. Also Sie sehen, eine wirklich große ähm, Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten, dort äh, Fragen zu stellen. So, Das nur als ganz kleiner Einblick. Man kann natürlich bei den Testgeschichten wahnsinnig viel machen. Wenn Sie sich ein bisschen genauer angucken wollen, es gibt Videos von Frantics, ähm, von der Open Olad Academy, auch auf YouTube. Da werden nochmal ähm, der Testbaustein nochmal genauer erklärt. Dann können wir Umfragen erstellen. Umfragen sind eigentlich auch so ein bisschen so ähnlich wie Tests, aber äh, eben mit dem Unterschied, dass man dann direkt äh, die Ergebnisse angezeigt bekommt. Also angenommen, ich habe jetzt hier zwei Fragen gestellt. Einmal sollen die Leute was anklicken und einmal sollen sie hier irgendwas eintippen. Und dann sagt die Person, ja, das möchte ich gerne speichern und abschließen. Und dann bekomme ich hier direkt die Ergebnisse angezeigt. Und jetzt hat nur eine Person das beantwortet. Deswegen sieht es jetzt hier eben so aus, 100% und so weiter. Äh, Diagramme bekommt man auch. Das heißt, man kann dann wunderbar erkennen... Okay, welche Sachen wurden hier angeklickt und welche Texte wurden eingegeben. Das ist also wunderbar, wenn man das didaktisch so einsetzen möchte, so ähm, im Sinne des Responsive Teaching, dass man also direkt gucken möchte, welches Vorwissen haben die Studierenden und sich daran direkt dann in der Lehre orientieren kann. Dann sind wir bei Kommunikation und Kollaboration. Da haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können ein Wiki erstellen, wenn man also so eine Übersicht geben möchte, über verschiedene Begriffe, die man verwendet und so weiter. Ein kleines bisschen kompliziert finde ich, das einzustellen, aber wenn man sich mal eingefuchst hat, dann sieht das eben so aus. Man hat eine Wiki-Seite, kann dann da drauf gehen, kann andere Seite, ähm, externe Seiten oder auch Wiki-Seiten verlinken und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich auch so dann einstellen, dass die Studierenden eben daran mitarbeiten können, dass man gemeinsam so ein Wiki erstellen kann. Dann haben wir das Forum, klassische Anwendung. Man kann bestimmte Themen hier, also Diskussionsthemen eröffnen und kann dann da miteinander diskutieren. Sie selbst als Kursbesitzer haben da noch ein paar mehr Rechte, können also auch moderieren, das heißt Beiträge löschen, verschieben und so weiter und so fort. Dateidiskussion ist eigentlich nur ein Forum, was sich auf eine Datei bezieht. Das heißt, Sie können hier eine Datei hochladen und dann kann, wenn man hier auf Anzeigen geht, kann dann sozusagen zu jeder Datei ein Forum eingefügt und dann kann dieses Dokument diskutiert werden. Dann haben wir den Teilnehmerordner. Das ist nochmal eine Möglichkeit, den Studierenden einen Upload zu ermöglichen. Das heißt, da hat praktisch jeder Studierende und jede Studierende einen Ordner, kann dort Dateien hochladen und äh, Sie können sich die anschauen. Und auch nur Sie als Kursbesitzerinnen und Kursbesitzer bekommen, äh, also können diese Dateien sehen. Es wäre also so ein bisschen eine Alternative zum, Abgabe, äh, zum Aufgabenbaustein. Wenn Ihnen der Aufgabenbaustein mit diesen verschiedenen Workflow Schritten zu kompliziert aufgebaut ist, können Sie diesen Teilnehmerordner nutzen gesagt, die Studierenden können was hochladen, sie sehen das äh, als Kursbesitzer. Äh, die anderen Studierenden sehen natürlich nicht, was die ihre Kommilitonen da hochgeladen haben. Dann die Teilnehmerliste. Das ist so eine Möglichkeit, äh, den Teilnehmenden des Kurses ähm, äh, äh, es zu ermöglichen, untereinander Kontakt aufzunehmen. Da werden also einfach alle Teilnehmenden aufgelistet. Man kann draufklicken, sieht deren E-Mail-Adressen, kann mit den Chatten und so weiter. Und Adobe Connect ist eben so ein Videokonferenzsystem, was man hier äh, integriert nutzen kann. Wir nutzen jetzt meistens eher Zoom, ja, viele haben auch Big Blue, Big Blue button hier integriert, kommt also darauf an, je nachdem welches äh, System Sie hier integriert haben, dann hat man das teilweise eben hier auch als die Möglichkeit, das hier als Kursbaustein zu integrieren. So, Dann haben wir Verwaltung und Organisation, da gibt es die Einschreibung. Die Einschreibung ist sehr interessant, wenn man Gruppenarbeiten machen möchte, weil man hier den Studierenden ermöglichen kann, sich selber in Gruppen einzuschreiben. Also man definiert dann Gruppen, zum Beispiel hier habe ich jetzt mal drei Gruppen definiert und dann kann jeder... Teilnehmende und jeder Teilnehmer dieses Kurses sich für eine dieser Gruppen einschreiben. Die Gruppen sind dann da und dann kann man, können die Leute innerhalb der Gruppe arbeiten. Innerhalb der Gruppen gibt es dann die Möglichkeit zu chatten, oder irgendwie ein Forum einzurichten und so weiter und so fort. Das ist also eine sehr schöne Möglichkeit, Gruppenarbeit zu organisieren. Mitteilungen sind klar, da kann ich den Kurs über irgendwas informieren. Das Schöne ist, dass dieser Kursbaustein automatisch ähm, abonniert ist. Äh, was bedeutet dieses Abonnieren? Man kann hier oben als Teilnehmer oder Teilnehmende eines Kurses kann man immer sagen, ob man per E-Mail informiert werden möchte, wenn sich auf dieser Seite, also auf diesem Baustein etwas verändert. Und bei den Mitteilungen ist es eben automatisch so, das sieht man hier, Änderungen ein, dass das automatisch abonniert ist. Das heißt, die Studierenden werden auch per E-Mail informiert, wenn sie hier was äh, publizieren. E-Mail, da kann man einem einstellen, an wen die Teilnehmenden hier eine E-Mail schreiben können. Also man kann da zum Beispiel sich selbst als Kursbesitzer reinschreiben. Man kann aber auch ähm, an andere Leute, zum Beispiel wenn man ähm, Betreuer, also äh, andere Leute hat, die hier noch als Betreuerinnen und Betreuer in dem Kurs mitarbeiten, kann man die da eintragen und dann ist es eben eine Möglichkeit für die Teilnehmenden hier direkt an die Person eine E-Mail zu schreiben, die man eben selbst hier definieren kann. Kalender, ist klar, da kann man eben Termine bekannt geben. Man kann es auch so einstellen, dass die Teilnehmenden selber Termine eintragen können. Terminplanung, das hat mittlerweile zwei, also auch neu in OLAT 15, hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, man kann einfach Termine anbieten, wo die Leute sich einschreiben können. Das heißt, hier ist hier Termineinschreibung. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, Terminfindung zu machen. Das heißt, dass man verschiedene Terminmöglichkeiten anbietet und die Leute dann eben auswählen können, zu welchen dieser Termine sie können so also ein bisschen dieses Prinzip, was man von Doodle kennt. Ich klicke hier einmal drauf und dann sieht man, okay, hier sind jetzt zum Beispiel zwei Termine. Die Leute können dann auswählen, wann sie können. Und dann kann man selber als ähm, Kursbesitzer das Ganze dann bestätigen. Ja, also vorher sieht das so aus, dass hier also einfach erstmal so freie Termine sind. Und dann kann man die irgendwie planen und dann ähm, kann man die bestätigen, wenn da Leute sich dafür eingetragen haben. Und dann haben wir noch als letztes den Punkt Andere. Da haben wir einmal die Themenvergabe. Das ist so ähnlich wie die, wie die Termineinschreibung. Funktioniert auch wunderbar. Wenn man also sagt, ich habe jetzt hier verschiedene Themen, für die die Leute sich eintragen können, zum Beispiel verschiedene Referate im Laufe des Semesters, dann kann ich die hier vorher definieren als Kursbesitzer. Und die Leute können sich dann ganz einfach hier, indem sie auf Wählen klicken, können sie sich für dieses Thema einwählen. Und zum Abschluss die Linkliste. Da können Sie natürlich einfach Links äh, den Leuten zur Verfügung stellen. Hier zum Beispiel, wenn man das Handbuch ähm, als Link da einfügen möchte, sieht man, kann man hier direkt draufklicken und kommt direkt zum Handbuch zu OpenOlat. So, das war der Überblick über alle Kursbausteine in OpenOlat. Viel Erfolg bei der Anwendung.